Er war schon zu Lebzeiten eine Legende der Schauspieler, Sänger und Bürgerrechtsaktivist Harry Belafonte. Heute ist der US-Entertainer mit 96 Jahren gestorben. Sein Calypso-Hit Banana Boat Song wurde für Generationen zum Ohrwurm-Klassiker. Mehr als 100 Millionen Alben mit Songs wie Matilda und Island in the Sun verkaufte Belafonte danach und spielte in 40 Filmen mit. International geschätzt wurde er auch für sein politisches Engagement. Okay, for money. Es sind die Klänge aus der Heimat seiner Eltern, die ihn berühmt machen. Die karibische Leichtigkeit, das Markenzeichen von Harry Belafonte. Der Banana Boat Song, ein Lied über die harte Arbeit auf den Bananenplantagen. Geboren 1927 in Harlem, wächst er in bitterer Armut auf, erlebt Rassismus hautnah. Auch deshalb setzt er sich sein ganzes Leben für mehr Gerechtigkeit ein. Ich habe mir geschworen, sollte ich jemals die Chance haben, erfolgreich zu sein, dann will ich das nutzen, um gegen Armut zu kämpfen. An der Seite von Martin Luther King kämpft er für die Gleichberechtigung der Schwarzen. Später wird der Sänger und Schauspieler immer mehr zum Aktivisten, setzt sich als Unicef-Botschafter gegen Armut und Aids ein, organisiert Friedensdemos auch in Deutschland und Spendenkonzerte. Ich kann einfach nicht anders. Optimismus nährt Hoffnung und die Welt braucht Hoffnung. Man kann nicht hoffnungsvoll sein ohne Optimismus. Drei Grammys, ein ehren -Oscar. Harry Belafonte nutzt jeden Auftritt, um politische Missstände anzuprangern. Ein Weltstar und Weltverbesserer. Bis zum Schluss. <Sie>